Ja, hallo! Willkommen zu einem äh, schnellen access der check Mabacher TV. Wir sind hier in der leopold böhmstraße im dritten Bezirk und es geht um einen Gehsteig, der neu gemacht wurde, aber nicht abgeflacht ist. Wie man sieht, hier ist der Gehsteig schön abgeflacht und man kann super toll rauffahren um zum Hofer zu gelangen. Wir werden jetzt den Gehstreig weiter entlang fahren und schauen, ob man auch wieder runterkommt. So, wie man sieht, hier gibt es keine Möglichkeit mit dem Rollstuhl runterzufahren. Also hier ist alles hoch. Bis hierher. Das heißt, man ist sozusagen gestrandet hier oben, und das, obwohl äh, das ganze Projekt hier noch keine zwei Jahre alt ist, wurde hier ja, ein kleiner Schildbürgerstreich durchgezogen. Man muss wieder nach hinten fahren, um wieder runterzukommen von diesem Gehsteig. Das ist es soweit für diesen Accessibility-Check. Danke, dass du dabei sein und bis zum nächsten Mal.